Politik hat man schon im echten Leben. Ne? Wenn ich mich da schon nicht interessieren warum soll ich mich da im Video spielen darüber interessieren? Also ja, so kannst du mal da rauskommen bitte. Und Fire Emblem ist normalerweise auch sehr politisch ausgerichtet. Aber je neuer die Spiele irgendwie werden, desto weniger Politik kommt da irgendwie vor. Ich meine, du hast ja kaum, du hast kaum politische inhalt hier in dem Spiel von daher mh. ja, das Spiel ist ein bisschen mehr Anime als als andere, ne? Hm. wir gehen jetzt hier rein, ne? Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich äh, hier tackle soll. irgendeiner muss sich ja mal rausbewegen, Kollegen. Spätestens er wird uns hier auf den Nerven gehen, also jetzt mir der Animationsstil irgendwie sehr ans Herz gewachsen. Am Anfang habe ich gedacht, das Spiel sieht zu anime aus, zu bunt irgendwie, aber jetzt irgendwie. Schweden, ich habe ja für die jetzt da musste ich mir die ganzen Cutscenes mal anschauen, ja. Aus dem letzten Part. Die Cutscenes sind super aus. Also sieht schon klasse aus, ne? Die ganzen Emotionen und so, die du, die Charaktere in den Gesichtern haben. Bei diesen bei diesen cutscene style Das sieht schon nicht schlecht aus, ne? Was ich, denn das jetzt? ich muss ja jetzt irgendjemanden reinpacken, der irgendwie beide Angriffe hier aushält. ich dann machen. Was ich machen kann ist Nein, nein, nein, nein. weiß spätestens weil nicht wie die Gesichtsausdrücke animiert sind und so spätestens da merkt man schon, das sieht da ist schon richtig gut gemacht, ne? Da habe ich irgendwie so weit nicht. Ich dachte, das Spiel sieht ein bisschen zu bunt aus. Ich dachte, als ich das Spiel zum ersten Mal gesehen habe, das Spiel irgendwie zu bunt aussah. Und irgendwie nicht so, pf, keine Ahnung. Weil ältere feier im Spiel sahen halt ein bisschen rauer aus, ne? Da hast du keinen Charakter mit irgendwie so mit solchen Haarfarben oder so, ne? als ich habe zum ersten Mal als ich zum ersten Mal irgendwie banda gesehen habe, habe ich schon einen Schreck bekommen, weil er irgendwie weil nicht, sieht irgendwie zu Anime aus, ne? Ja, die helle Haarfarbe von dem und so, irgendwas sagt mir so ne, irgendwie irgendwie geht das nicht, ne? Aber ja, mittlerweile, also immer, was wollte ich mir da mal machen? Ach so, ja. Ich habe hab mir die ganze Zeit gedacht, irgendwas hatte ich hier vor, ne? Ich habe musste aber nicht mehr, was? Ja. so wenn du dich jetzt nicht bewegst, ne, dann komme ich da sofort von rein, ne? So, was schon sagen. 0 ja. null. Jetzt auf 0 ja, jetzt kommt der eigentlich. geht auf Framen los, ist klar. Oh nein. Okay. Wir haben zehn Prozent chancen So, jetzt können wir das hier erledigen. es ist viel zu wenig Schaden, Mann. Du mal hier rein. Also versuchen ihn nicht zu töten. schon okay, ein kannst du machen, aber nicht noch ein. Okay. ein weiterer wäre zu viel gewesen. Da vertagen wir erstmal ein bisschen. Ne? Äh, wen kriechen ja Oh nein. Obwohl. Ja, sie macht ihn platt. Ne. Irgendjemand war ja noch auf Level 11, du. Sie macht den Eisplat fertig. Warum? Hallo. Bungreta haben anscheinend weniger Verteidigung als... Ah! 69. Als Scharfschützen. Das ist mir irgendwie komisch vorkommt. Uh, Figur endlich mal. So. Hm. Äh, ich nehme an, du kannst ihn mal erledigen, ne? Auf Level 13. Ach ja, er kann ja nichts töten. Oh. Kacke. also war echt Kacke, ne? Ähm, kann den irgendjemand hier töten? Ja, da mach du mal. Okay. mit beschissener ring ja so ein ring mit dem du nichts töten kannst viel spaß ich nehme an damit kannst du irgendwie weil nicht wir könnten wir eigentlich wählen vale geben ne? damit sie niemanden ihr aus versehen tötet und uns irgendwie kill abnimmt kills abnimmt aber er ist trotzdem nicht weil du der das, das, das, das, das schwert ein das, eigentlich nur ein bisschen habe im Sinne von... Nehmen wir mal an, du... Es ist irgendwie besser, die Chance zu haben, jemanden zu töten oder nicht zu töten, anstatt nur die Chance zu haben, anstatt nur die Option zu haben, jemanden nicht zu töten. Von daher stehst du dann da. Und du musst jemanden töten, ne? Aber du kannst es nicht, weil du so einen blöden Ring ausgekristet hast. Ja, äh, okay. muss noch treffen So, was haben wir in hier für Leute? Erika, Sigurd und Ike. Okay, kriege ich auch Bewegungsgeschwindigkeit. Haben die ihre, die haben ihre Dinger, ihre, ihre normalen Dinger, ne? Fähigkeiten, keine Ahnung. So, Hier ähm, würde ich gerne Siegard geben, ne? Ist keine Waffe ausgerüstet. also no, komisch aus. Äh, Ike könnte eigentlich hier Diamant nehmen, ne? mm, mm, mm. Moment oder ist auch Moment, ja. So, sind wir waren eigentlich auf der Ziel gerade schon, ne? Viel kann jetzt hier nicht passieren, würde ich sagen. Ich meine, kommt noch ein bisschen warten, ne ich könnte ihr aber auch sie gott geben, ne? sowieso keine Band herkommen kommen. Ich könnte wohl könnte eigentlich auch Eich nehmen. Ne. Nee. Diamant. Da verstehe ich aber immer noch nicht. Ich verstehe aber noch nicht wo diese eine szene hier spielt die wir im intro gesehen haben ah, wer könnte denn hier noch verteidigung gebrauchen wir oh, yeah. ah, komm. wobei geht er nicht die verteidigung Warte. Boom. Punkte, also, dieser eine Szene, wo wir irgendwie mit all unseren Emblemen ja, ja das Schloss gestürmt haben und gegen Somborn gekämpft haben. Ne? Also ich weiß nicht, was das irgendwie sein sollte, ne? weil das scheint ja nicht irgendwie die Vergangenheit gewesen zu sein. Und in der Vergangenheit hat man ja noch rote Haare da haben wir ja schon gesehen, ne? So, er hat die legendäre Waffe für Br Brionac. Ähm, kommt mir bekannt vor der Name, gab es bestimmt schon mal irgendwann in Fire Emblem, ne? Ist definitiv nicht aus Free ist glaube ich. Die sind alle so komisch aus die Waffen in den Free Houses. 42 14 Halt 28: oh. Ja, kein Ding. Dann will ich hier hin für mehr ausweichen, ah, für mehr Abwehr oder ja, so können wir es natürlich auch machen. Ne? Ich nehme an, die Szene spielt dann noch in der Zukunft. Ne, wir sind noch nicht da. Wie schon gar nicht gekommen? all der. Okay, wer ist ja noch? Erika. Ähm, was habe ich gesagt mal yeah, Ne. Aber wir haben ja gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist. Nee, wir sind doch wir haben noch gegen Sonbon gekämpft, nee? gegen seine menschlichen Form und danach Ich weiß gar nicht mehr, was danach passiert ist. Na, du Sack, Na, warte. Da, da komme ich nicht ran. Das, wenn ich ein bisschen näher komme wie hier zum beispiel ich, ich bin so gut wie vor dir ne? ich brauche kein protection ich war deinen angriff wahrscheinlich sowieso aus wir haben ja gesehen irgendwie hier mein auch und marv dann hatten wir irgendwie Temera und Ike und und äh, Diamant und Roy und Ivy und Lucina und das heißt bis jetzt noch nicht passiert ne so aller ich stehe direkt also er ja nicht machen, ja. Der legendär bringt dann legendäre Waffe bringt dir nichts, wenn du euch oh, nicht bewegst, ne? Ich sehe auch schon, gleich was kommt, ne? Er kommt jetzt hier gleich, jetzt kommt vielleicht gleich hier so überall die Verstärkung, ne? Pass auf hast du hast du elfenwind oder so was Elfenlicht? und hortensia kann ja magie alles trinken außer elfenwind und da kein ding so. ach er kann ja nicht killen das ist die ganze zeit Oh. Hm. Äh, du bist zu weit, du bist zu weit, ja, du bist zu weit. Ich war noch mal ein Zeug. Okay. cool. Noch mal das ganze. Das Problem kann man ganz einfach lösen. So, ich platziere erstmal dich hier in. Immer Schaden, damit die Leute hier mal Schaden machen, ne? So, Na, So, da noch mal Sie macht den platz weil sie ist nicht barmherzig. Nein, ganz und gar nicht. <lacht> Überhaupt keine Gnade. So, jetzt haben wir noch einen längeren Sperr. Jetzt eigentlich schon gewonnen. Ne? liebsten würde ich ihn hier noch den dings hier entfernen lassen er hat kritisch abwehr von null jetzt 936 du bist auch nicht so viel schaden nehmen oder müsste das nee du überlebst hat nicht wenn er kritisiert macht 45 schaden wollen ein weniger Schaden. Da wir überleben hat passiert? Ja, Tag und Nacht können wir auch BW benutzen, aber wir können nicht unsere Dinger ja benutzen, unsere unsere super Superfähigkeiten. So, naja ah du bist tot naja oh 75 prozent sie werden nur die 100 erreichen irgendwann pass auf etwas ja, kriegen wir die 100 noch gott ja, okay aber überlebt für 42 schaden nehmen okay. richtig gar nicht mehr kann bock ja, wir haben es eigentlich geschafft haben ne? eben ja ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14 stimmt. <lacht> so, man kann ja noch ein paar Kills abräumen. Wer ist denn hier noch am leveln Level? Äh, aber wenn ich dir was anderes gebe das hat schon in ordnung ne? so, entschuldige was auch oh, viel besser <lacht> okay das sind erzitter mal wie gruselig die sein können Ja, du musst jetzt auch kein Schaden von Magie ne? Ja, ich will Pflege gesichert, ohne zu verbrauchen. Mehr ja, Resistenz. Arschzeck. Ja, also ein Haskell. mal nur zu denen auch noch Und nächstes mal wenn ich sie benutze ist sie wieder unter der ich weiß nicht wie das Man jedes mal passiert übergebe ich ja schon so viele Kills in sonne so, fähigkeit glück noch mehr kritik wo oh, wander wander wanda, wanda. wanda, wanda, wanda. Ja. versuche es mal cool. so und dann nicht mal kommst du und ein du eine Menge Schaden obwohl nicht so so eine Menge schaden ne? 10 aber er kann ich damit doppeln ne helfen Donner kann ich doppeln Lerner, so ich bin der bessere Arzt, obwohl du mich doppelt und mehr schaden machst als ich. ich Nein, schon mal in eigentlich auch erledigen Schauen ne? wir mal jemanden rein der den erledigen kann weil die Wir müssen wir wohl niemanden umbringen, ne? Den Typen kann ich brechen. Äh, na ja komm. Mach mal hier. Cool. Oder man ist eigentlich geschafft, ne? So, Aber kann er hier noch einen Kill abstauben, Wander? Wander, natürlich Wander. Okay, da muss ich noch die Ringe hier einsammeln. Ne, hm. sind ja noch kein Ring. Wir sind ja noch alles übrig. Was kommen noch Gegner? Ja, aber glaube ich nicht mehr. Ne. So, wärst du so freundlich, diese ja zu aktivieren? So, von Emblem 6. Dann haben wir ja um, verwerkt oh, flabvokal oder so ich hatte halt irgendwie was ausmacht außer ja nach kommt direkt noch ein Kapitel ne dann wäre es natürlich um, ja ne Mal schauen also sie könnte vielleicht Roy nehmen ja oder Marin könnte Roy nehmen. Na komm. Oh, Na, du nimmst hier. Live. Ich den Karin ich noch mal da kurz liegen. Ja, vielleicht kommt da ja noch weit, ne? Ne? Okay. Dann, was. Ne? Dann, wann habe ich gesagt? Warte mal, wo ist Fogado? Wo ist er? So, ne? Keine Thron und so, ne? Alle Charaktere noch am Leben. Gehen wir hier rein. Und uns noch Korin ab. Da war es dann, ne? Jetzt habe ich allein eingesammelt. Aber da war es, cool. Dämonisch und göttlich. So ist dieses Kapitel übrigens. Ich glaube, ich noch nicht irgendwie... Noch angesprochen, ne? Ich habe Der Ich habe alle Ich habe alle Ich Ich Ich Ich Ich 君たちは間違いなく <Sim> ich bin ein laufender zombie ich bin ein laufender zombie 限界もし langsam wieder irgendwas Gutes passieren, yeah. ja? hier. ...12 に やっと指を踊りもどせた 最後 で und nach dem zweiten tag stieg der lord wieder auf Emblem, ne? Und bin ich bin jetzt nicht mehr halb böse. Ich bin jetzt nur noch gut. Weil Blau ist immer gut, ne? Ich bin jetzt ein Super Saiyan. Gott, Super Saiyajin. で vor allem dem im Thema im Hintergrund. Ah. Ah, ich bin das emblem des feuers. Aber は war doch auch 体である 確かけれど<笑> wie praktisch obwohl die haben ja irgendwie davon war gemurmelt ne also irgendwie auf dem Schiff waren haben die augen gesagt ja wir müssen das einsetzen ne? also, nämlich waren haben wir jetzt halt so ein bisschen so bevor ne だと モンスターみんなけれど ich echt, ey, jesus Jesus dieses いい ja. 目覚めを増すのはい。オッケー。ああ、本当に ich wollte mir ein Herz れませ geben. Schaut, wie alt ich bin wir überhaupt noch sterben? Das ist ein wir sind jetzt in dem Leben. Ich bin hier, Stimmt, da gab es noch einen Bösewicht. Den müssen wir ja auch noch erledigen. Ich bin ein Joker. Ich das ist das, was ich nicht mehr so gut bin. Ich bin nicht Ich Ich Ich Okay, cool. 2つ。ich oh, oh äh, habe beide drauf。genau。 kann ich noch mal zurück zum somnil Na, ladebildschirm komme ich jetzt zur erkundung hier ah. ich habe hier immer noch rote haare oh, das ist sehr bedrückend gerade okay? wäre ja, geht's gut? So, meine Garde hier. Was auch die ganze Zeit dabei? Keine Sorge. Okay, jetzt kommen wir mehr. Ihre Twists hier in dem Spiel. Aber ich kann mal ausnahmsweise sagen, dass ich irgendwie den Plot irgendwie nicht voraus erahnt hatte. Darin ist vor allem überraschenderweise gut. Normalerweise spiele ich mal irgendwie ein Rollenspiel und so nachdem ich irgendwie schon die Hälfte erreicht habe, kann ich mir immer so vorstellen, irgendwie so so spontan. Sch äh, schmeiße ich dann immer irgendwelche Theorien irgendwie raus denke mir so oh, das passiert so wahrscheinlich nicht. als nächstes ne? und dann irgendwie ein paar Stunden später passiert sogar das also bei Family kann ich ähm, weiß nicht kann ich halt nicht so behaupten hat wirft manchmal irgendwie so Sachen auf einen bei dem ich mir immer denke so ne damit habe ich jetzt nicht gerechnet das ist doch ein gutes Zeichen ne, für das Spiel, oder? Oder ein schlechtes, weil das irgendwie dann bedeutet, ja, das Spiel macht einfach was will und irgendwie unerklärt und so, keine Ahnung. Ich habe schon gehört irgendwie, die Story ist nicht so gut angekommen. Also ich habe mir jetzt keine richtigen Reviews oder so was angeschaut, weil mache ich sowieso nie, aber. Ich habe so irgendwie so gehört, wie Leute angedeutet haben: Ja, Gameplay ist klasse. Ja, jede jede Person, die irgendwie hat Spiel so angesprochen hat oder so, oder so jeden Text, den ich irgendwie von diesem Spiel gesehen habe, so in Sachen Reviews, es hieß irgendwie immer ah, großartiges Gameplay, bestes Gameplay in der Serie, aber schreckliche Story oder irgendwie so. Also, ja, Story am hat wohl vielen leuten irgendwie nicht gefallen meine güte <lacht> und ja was soll's. das hört mich jetzt nicht so ich erwarte kein blockbuster von einer story wenn ich vor allem im spiel wir reden ja immer noch von nintendo also <lacht> nicht hat nintendo keine guten stories oder so machen kann aber nintendo ist sehr irgendwie nennt man das hey, meine neuen part mitglieder oh, hätte jetzt auch noch dings sein können ne? Okay, ich dachte sie wird jetzt im gehört sagen man hätte uns auch hätte sich auch noch anschließen können ne? das wäre so typisch irgendwie so soweit nicht gab es irgendwie einen grund sie hätte dass sie hätte sterben müssen oder so, die hat sich eigentlich noch voller uns anschließen können. Aber wir mussten ja, glaube ich, irgendwie so ein Exempel irgendwie zeigen, so, ne? Wie böse irgendwie, weil nicht sehr viel ist. Ich denke mal, das war der Grund, warum sie sterben musste, ne? So, ich gehe natürlich erstmal auf die Weltkarte, damit wir sehen, was wir noch haben. Wir haben 2, Nebenquests. Nehme ich mal an, oder eine davon war die Hauptquest. Nehme ich an, ne? ich habe übrigens mal hier. Ich habe ja halt die Hülle von dem Spiel, ne? weil ich mag keine digitalen Kopien. Ne? Und wenn man die Hülle aufmacht, da bei Videospielen ist ja so, du hast irgendwie bei der Packung hast du ja noch irgendwie so dieses Papier drin, ne? wo du irgendwie weil hier die, die ähm, das cover des spiels drauf gedruckt ist ne? und meistens in einigen spielen hat die hat die inside ja irgendwie noch so irgendwie weil nicht so eine so eine weil nicht so ein, also bei den nintendo spielen ist ebenfalls so ne? die haben in der innenseite auch noch mal irgendwie so andere sachen drauf gedruckt und so ne? So wird ein mysteriös ein ort der dem park von schloss lithos ähnelt wird ein mysteriöser ring aufbaut oh. Okay, aber oh, da könnten wahrscheinlich auch eins davon könnte jetzt DLC natürlich sein, ne? lavafelder 23, da ist die Hauptstory. Stufe 14 und in diesem Bildchen von dem cover hier, da sieht man sogar die, in der, da sieht man hier dieses komische religiöse Bild, ne? Mit den ganzen Emblem und hier den Dämonen, Drachen und den dem haben gott und so. Und in der Mitte sieht man so die Weltkarte. Und in der Weltkarte sieht man sogar hier. Hier dieses... dieses Wie heißt das nochmal? Grados. Hier dieses Dämonenreich, das Somborn erschaffen hat. emblem Marv. Ah, das emblem Marv. Das ist hier irgendwie was vollkommen anderes dann. Ich nehme an, das hat DLC dann, ne? So, jetzt haben wir natürlich einige sehr einfache Quests hier, weil wir jetzt schon bisschen höher über Level sind. Das war ja auch noch machen. Ich glaube, es da auf jetzt denn, ne? So wir gehen mal kurz äh, immer ganz kurz nach zum Somniel. Und ja, das war ich fand ich war ein gutes Detail. Also man konnte ja so, ich nehme an, das soll die Weltkarte aus der Vergangenheit sein, weil dieses der von denen, das war ja irgendwie schon, das existiert ja irgendwie Tausende von Jahren vorher schon. Der ne? Mann, das soll irgendwie so die Weltkarte davon sein. Und in den Seiten sieht man ja alle Embleme, alle Emblemcharaktere und so. So und das hier habe ich glaube ich wegen dem DLC bekommen. Ne? Also so Sachen. Das sind glaube ich die Dinger, die ich für Waffen brauche, ne? um meine Waffen ja was ich sowieso nicht mache. also ja gut was soll's. Sollte man hier Volk Wangr fern? und nur tun und dann haben wir Alphonse Scharena und Anna. Das sind die Feiern Emblem Heroes. Ich habe vergessen, dass ich, <lacht> ich vergessen, dass ich Hasenohren aufgesetzt hatte. Hey, Marf, wie findest du meinen neuen Style? Okay. Ja. Weibern retten, neue Schwierigkeit, alter Brunnen, neue Items, alles klar. So, wo ist das Vale? Wo ist Mobier? Ich will deren deren Klamotten hier mal sehen. wir ist nirgendwo hier. Schauen wir mal vale. Wie sieht vale aus? So, so voll putzig sie sind immer noch barfuß ne ist sie nicht das macht keinen Sinn warum trägt sie warum trägt sie im im Kampf keine keine Schuhe aber irgendwie im Dings ist irgendwie weil nicht im Somnil tut sie sich elegant kleiden so lass mich mal ja alles Einsacken mal abholen das ist eine Menge ich vom Marf eigentlich alle Ringe schon, ich weiß es gar nicht mehr ne? haben wir neue musik war ne. Musik, vor, war man natürlich natürlich natürlich mir vor, ich war mir vor, ich war mir vor, ich war mir sein Oh, das war Grünes. Up. Up. Okay. du kannst die Dämonenwelt über den alten brunnen betreten. Iso muss du jedoch nicht in ein Stück durchspielen, sondern kann zwischen den ha äh, Kapiteln zur Welt der Hauptstory zurückkehren. Zudem verfügt die Devon-Welt über einen vom Hauptspiel unabhängigen Schwierigkeitsgrad. So, das habe ich bekommen, oh, einfrieren. Tiramis Tiramisch Sturm. Äh. schwierigkeit ich hatte auch so bleibt gleich du kannst die einstellung ändern zu extrem nein danke so das ich mal kurz jetzt speichern weil das interessiert mich dann doch schon ein bisschen mehr aber erstmal will ich hier wahrscheinlich Runden drehen ne und ja ich habe eine Menge Sachen die ich hier machen kann. war wie geht's? Siehst du also als jetzt willst du irgendwie damit, damit ringen als willst du mich umbringen, weil du nicht. Aber ich ja immer noch rote Haare. Nani Kono Matio de Odeidesko. Mobo, no Weiß, wenn sie im letzten Kampf das ist überhaupt nicht wahr. Ich bin derjenige, der ja alles macht im Somnil. Okay. What? Uh, <laughs> that. That uh, <laughs> don't What? have What? What? Was. Kann mit Bündnis plus im Kampf ein Bündnis eingehen? Okay. Innerhalb von zwei Feiern, die mit einem Bringen war Effektiv gegen diese Einheit auf, plus das ist broken. Also, Leute können mich ausrüsten. Drachen voraus Okay, also ich kann mich im Kampf irgendwie. Mit Charakteren verbinden. Okay, das müssen wir, glaube ich, mal irgendwann nachgucken. So, Fram hatten hier eine Menge Supports. Okay. Dann wir mal. Weil mit den alten Klamotten so ungewohnt? Warum oh, ist die erste Szene, die mir jetzt in den Sinn kommt, die Szene von Michael Pony, wo irgendwie Flutterschei in einem Bären das Gedicht bricht. <lacht> War sie ihn irgendwie voll so Bodenrestelt irgendwie. <lacht> 連れて行ってあげる。na so. B Also, gesagt, ich よう <lacht> 止めて。大目とでもない gebaut。もううん。次 Okay. Und Frauen und Diamant. Fran, okay. 落ちるじゃあ Sagen, ich habe die Beziehung von Beziehungen von Beziehungen von 少しずつしかし、僕は彼女の幸せがだと思うの Warum ist ja einmal so so ängstlich? Und nicht so in your face irgendwie wie sonst. Hey, irgendwie habe ich gewusst, dass die beiden Support haben. 仕方。ああ。バンドレトのなぜ俺につい<笑> das ist irgendwie lächerlich, wenn man irgendwie bedenkt, dass man wir Wanda irgendwie mit einem Schlag wegboosten könnte. Dorex an, persönlich hat er nichts gemacht, ne? Jetzt wo ich darüber mal nachdenke. Vale hat doch eigentlich Lumera getötet, ne? Also die böse Version von ihr. Aber immer noch Vail, ne? Von daher ist mehr irgendwie ist weil vale irgendwie mehr Schuld. Aber okay, was soll's, ne? ただし, okay. Ich bin gespannt, wer es... 1 er ist stärker anscheinend Okay. ここ also von Five ist stärker als Diamant 私 僕を帝国のために Eine ganze Menge, Alter, ich habe ganz wenige. Ich wir haben zwei Kapitel gespielt, ja so. stand du? du? そんなメリー、 <tus> um die Alte mich um。 病気ほう。 辛く ich を通して食べるだけで絶品 Hanamo nun, aber ist doch nett. So. Dann muss ich noch mal kurz hier zum zur Ringkammer ich mir ziemlich sicher wenn ich, ich habe noch nicht von Marv alle Ringe ne Popo Ringe ich habe doch hier so drei Ringe gerade bekommen ne na äh. hm. ah. ja, das sind Charaktere aus Fire Emblem Heroes, das sind die drei Hauptkarte als Fire Emblem Heroes. Mit dem Nachbarn für Angriff plus plus ob. Okay, cool. Also Fire Emblem Heroes ist halt das Mobile Game und die haben wir mal Anna, wie sie in Fire Emblem Heroes aussieht, wo sie erwachsen ist. Okay, cool. Äh, das habe ich nicht gedacht, glaube ich... Aber ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe vom Marv noch nicht alle. Ich habe vom marfs Welt wahrscheinlich noch nicht alle, ne? So. Ja. Dann stellen wir mal hier noch ein paar her, bis wir alle haben. Hier haben wir legend Ihr sagt mir gar nichts. Hier jetzt aus einem drei oder so. Oder 11 und 12. Ja, er sieht ein bisschen krass aus. Ja, Katharina, sie ist aus allem 11 oder 12. Irgendwie so ein, ein zusätzlicher Charakter. Chris er ist irgendwie der bei Left der Hauptcharakter von links Auch mit der war die erste Drachenritterin, die originale Drachenritterin. alle nein, hier einer fehlt noch. Wenn Jagen der erste Person ist, ne? Also der Vorbote von von äh, Wanda aus 5 1. So war Charaktere sehen so hier aus. Ich glaube, das sind Konzeptgrafiken von 5 11 und 12. ja auch mal aber der letzte auch mal das ist der originale Söldner Ach, wir haben alle wir uns alle ich da an cool ne? so schon irgendwie ein Ding für ne okay dann gehen wir zur Arena also der Grund warum ich jetzt hier rote rote Haare habe nehme ich mal an, ist weil irgendwie weil nicht ich nehme mal ich kann von meiner menschlichen Form zur dingensform wechseln, ja, zur Emblem-Form, keine Ahnung, ich weiß es nicht. So Training. Einige Charaktere sind furchtbar unterlevelt jetzt, weil wir jetzt die ganze Zeit mit den Charakteren hier rumrennen mussten. ne Gott. Ich glaube nicht, dass ich hier. Einige Leute sind auf Level 9 noch. Andrea zum Beispiel. Oder John. Aber also war mit John, würde ich sagen. Es bestimmt Leute Janus. down. Okay, kannst du euch bleiben. Au. Ganz ruhig bleiben. Oh. Oh, kein Dings. Oh, Nochmal. Andrea wird wahrscheinlich keinen Erlaub bekommen. Das ist Edelgard. Der kann es nicht sofort. One up, oh, war gewohnt, schottet ein Killer-Level ab, bitte. Aber es war das, war kein gutes Level ab. Okay, dann gehen wir mal mit Pandreo noch einmal. weil Er ist der einzige, der jetzt hier noch auf Level 9 ist. Naja, ne, oh, jetzt kann ich, wenn ich zwölf Charaktere platzieren kann, kann ich jeden jetzt hier ausrüsten mit einem Emblem. Sehr cool. mit ausrüsten so, ich nehme mir sehr stark an er nee, wird nicht gewinnen weil pandrio ist nicht so <lacht> nicht so dolle leider da oh. könnte den support notieren oh sie macht mich fertig Daneben... Oh Mann. Oh Mann. Support. Nein, nicht mal Support. Okay. So, dann auch erledigt. Jetzt will ich einfach mal... soll ich einfach mal gucken. Okay. Jetzt will ich einfach mal gucken, was passiert. Wenn ich da zum boden gehen, ne? weil ich einfach mal sehen will, was da los ist. Dann machen wir schon ab den nächsten paar der DLC, würde ich sagen, ne? Wenn das schon rausgekommen ist und so, ne? Warum dann nicht, ne? Habe ich irgendwie zeitlich perfekt irgendwie angepasst, ne? Oder ich lasse mir einfach viel zu viel Zeit mit dem Spiel, ne? Jetzt hat sind schon die ganzen DLCs und so rausgekommen, ne? Wenn ich mir perfekt Zeit hier. Wenn ich jetzt irgendwie eigentlich. Ich habe ja schon Leute gesehen, die haben das Spiel irgendwie nach zwei Tagen irgendwie schon abgeschlossen gehabt. Ich habe da ein bisschen mehr von, ne? So, ähm, ich will einfach mal sehen, was da los ist, ne? Kann ich da einfach mal so reingehen? Oder kommt jetzt irgendwie so eine Katze oder so? Fremde Drachen, Dämonenwelt 1 Okay, weiß was war Überspringen wir mal. Jetzt sparen wir uns damit zum nächsten Mal auf. Ich, ich dachte jetzt, ich komme jetzt irgendwie auf so eine Weltkarte oder irgendwie so. Ne? Okay. okay. Am Leben der Näherung muss mit keiner Einheit synchronisiert sein, um den Kampf Bündnis Plus zu nutzen. Alles klar. Okay, ich nehme an, das wäre so oder so jetzt passiert, auch wenn ich jetzt nicht hier das gemacht hätte. Ne? Manchmal erhöhte Treffer und außerdem des Anwenders. Liration, Bündnis für Lyration für die Bündnisleiste bei Nachbarn. Verbünden und wenn der erste... Was hat, das, Energie. So, was mache ich hier gerade? statt an die Bandapfangung verbinden. Oh, ich habe so viel Unterstützung mit allen Charakteren. Oh, da ist schon auch als Dings als Oberpriester ne? Von Level 1 alles klar. Einsatz in der Dämonenwelt in Schlachten, der Dämonenwelt haben, deine Vermögen bestimmte Klassen und Level. Die Items in ihren Inventar sind ebenfalls vorgegeben. Du kannst sie aber wie gewohnt zwischen den Einheiten austauschen. Ich möchte die in der Schlacht fallen, kehren im Anschluss wieder zu dir zurück, unabhängig von der gewählten Schwierigkeitsgrad. Okay. Gasverbündete. In der wohlwelt die sich in der Schlacht hat. Ah, da will ich noch ein bisschen alles. Aber, so wie es ausschaut, ist das hier alles vorgegeben, ne? So, 15. Ich weiß nicht, was das für Dinger sind. Verzerrter Wolf. Aber wie es ausschaut. So, okay. Da machen wir beim nächsten Mal aber, ne? Gut. Ähm eine sache will ich aber noch machen einfach nur damit ich mehr support punkte hier auf screen abkassieren kann ne? und zwar will ich einfach mal noch hier support mit bail vale auslösen weil sonst kann ich sie auf screen nur bis zum c-rang hier hochleveln wir ne? zum beispiel schon c-rang ne? ihn kann ich schon zum b-rang hier hochleveln wenn ich glück habe wenn ich halt schon mal mit weil vale irgendwie auch schon zum B-Rang beim nächsten Mal sein kann, ne? deswegen weil nicht, überschütten wir sie, wir haben ein bisschen damit Geschenken. Was Hochzeitskleid? Ja, habe schon gedacht. wenn nicht viel geben, ne? er wird nicht viel brauchen. Dann schauen wir mal Support auch noch von ihr an. Und dann gucken wir mal. でいる。はい。異業平から きちんと ジャ琉ありがとう。私 kommt mir bekannt vor. Haben wir schon mal gehört, oder? Eine andere Version davon. Okay, schön. So, jetzt kann ich auf Screen schon sie zum B-Rang, ja, hochleveln, Supportmäßig, damit ich ja nicht nur ein Support bekomme, ne? schon mal gespart. So, ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir das DLC, ne? So wie ich das verstehe ist, ich spiele ich spiele das DLC durch, ne? Und ich, es ist genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Wir bekommen feste Einheiten mit festen Level, festen Equipment. Also es ist es genauso wie in Free Houses damals mit, mit den Ashen Wolves. Ach, wie ist das noch mal? Cinder Shadows. Mein Gott. Wie jetzt hier die Ashen Wolves, da sind da ist die Gruppe es hat das, ist das vierte haus aber der dlc heißt äh, cinder shadows und so wie das abgelaufen ist man hat ja vorgegebene charaktere mit equipment level und also was und man hat eine festgegebene story durchgespielt die erfahrungspunkte die man da gesammelt hat hatten und nicht übernommen in das hauptspiel weil das halt ja feste sachen alles waren ne? Was bedeutet es, besteht eigentlich überhaupt keinen Grund, dass wir uns das bis zum Ende aufbewahren. Dann können wir direkt jetzt schon machen. Ne? So also, wie ich das verstehe, ähm, wenn ich dieses DLC abschließe, dann, ähm, dann bekomme ich die äh, dann bekomme ich einige Charaktere, die wahrscheinlich in dem DLC vorkommen, irgendwann hier als spielbar Charaktere. So wie in der Shadows in Emblem Free Houses. Ne? Und damit ich auch was von dem charakter noch habt, ne? Sollte ich dann so schnell wie möglich machen, ne? weil so viele Kapitel sind jetzt auch nicht mehr übrig. Ne? Wir haben noch ein paar DLC-Kapitel. Wir haben jetzt... Wir haben jetzt noch eine Menge... Eigentlich haben wir noch eine Menge Kapitel vor uns, ne? aber... Würde jetzt irgendwie keinen Sinn machen, jetzt die ganzen Nebenquests zu machen und dann erst die Charaktere freizuschalten, ne? wenn da noch irgendwie ein Kapitel oder so übrig ist. Ne? Deswegen machen wir halt einfach so schnell wie möglich, hier würde ich sagen. Ne? Damit wir warten noch von denen haben. Das ist wahrscheinlich schon viel zu spät eigentlich aber jetzt schon so gut wie durch sind mit dem Spiel also so gut wie aber bestimmt schon relativ nah dran also gut ja beim nächsten Mal gibt es dann das DLC ne ich hoffe ihr freut euch ich freue mich auf jeden Fall aber was ich jetzt mache ist erstmal den Part beenden und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder vom Feiern bleiben engage ich bedanke mich sehr ich bitte ich bedanke mich herzlich fürs zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten Folge ich bin ein Hoppelase Ist dieser? Ne, dieser Part wird am Sonntag hier sein. Oder am Montag, großer Montag. Ne? Keine Ahnung. Mal schauen. Ciao.